Ja, oh, hi und willkommen. Mein Name ist Danny P. Und ich bin Battle Mario Master. Und wir grüßen euch heißen, zurück irgendwie. zu Forest. Ja, okay. Ich hab, ja, ja. Ich hab mir ja, mal die... Ja. Wie nennt man das? Ich hab keine Ahnung. Ja. Forest. Wir haben Ja, the Forest. Häuser bauen. Keine Ahnung. Häuser bauen. Yeah. Ja, ja mach mal die andere. Yeah. Ich check mal hier das Buch ab, um zu gucken, was wir hier noch so bauen können. Mhm. Hasenkäfig, Garten. Oh. Ein Garten, ah, damit, damit wir nicht verhungern, aber wir brauchen doch unbedingt eine Wasserstelle. Stocklager, Baumschlitten. Ach, damit können wir Baumstämme durch die Gegend schleppen, ne? Ja. Ne. habe ich schon mal irgendwie so gesehen. Steinlager. Ein bisschen, ah, damit wir Steine machen können. Also mache ich mal. Weil ich kann keine mehr schleppen. So, wo baue ich denn da hin? Äh, ich habe wir können das irgendwann mal so umplatzieren. Du Baum, falle doch um. So. Fällt. so, habe ich stücke yeah. <lacht> So, yeah. so krieg Stücke, indem ich einfach hier die Dinger... Ja. Na, ah, noch ein. Äh. Aha, Steine wurden platziert. da ja, ich habe Durst. Oh, ist auch praktisch. Dann können wir die jedes mal hier rein platzieren. Und dann können wir uns Lust. immer welche rausnehmen. Das ist immer geil. Ja, warte mal. Ich schau mal nach, was wir essen. Ah, hier ein Wassersammler brauchen wir. Oh, wie gerufen! Fertig! Wir haben hier einen Wassersammler. Ja, wenn es mal rechnen sollte, können, können wir hier äh, frisches Wasser trinken. Kleines Bett. Ich weiß nicht, was die anderen Sachen sind, die wir dafür brauchen. Hm. Also. molotow Stolperdrahtfalle? Was? Äh, um, äh, um hier Gegner fernzuhalten. Okay. Garten, dafür bräuchten wir zwei Baumstämme nur. Ja. Nur den Baumstammschlitten, Steinlager, Baumstammlager. Waffenhalter, kleiner Schrank, <lacht> Sprengstofflager. Was? Was? Sprengstofflager? Nice! Ein Rüstungsgestell, ein Feilkorb, ein Knochenkorb. Ein also wie ich mir halt vorstelle. Keine Ahnung, Wir bauen uns hier unsere Klamotten alle und dann bauen wir irgendwann hier so eine, so eine Wand oder so. Und wir können auch ja, irgendwie so Holzwände oder, du... oder so machen. Ja. Also, wollte ich mir jetzt? brauche Ich bei mir so ein Oh yeah, da waren, äh, Fenster, triebsmittel eine Signalflagge, ein holzziehen baum Baumplatz, dann ein Kletterseil. Die <lacht> Ich würde sagen, wenn das dunkel ist, gehen wir mal da in dieses eine Ding rein. Ne? Was wo? Was wir ja gefunden haben, dieser... Keine Ahnung, das hier. Das wo wir ja runter können. Noch nicht rein, rein da sollten wir erst rein gehen, wenn wir wirklich bereit sind. Ja. Sind da schwere Sachen drin. Ich glaube, da, dass wir da vielleicht so einen kleinen tippie finden würden. also okay. da geht es ich weiter. Ich denke mal. dass ich ja bin, bin ich bin nicht. Also ich habe jetzt auch nur ja. so... Früher habe ich so mal ein paar Sachen davon von dem Spiel gesehen, aber... Ich auch. Als hat irgendwie frisch rausgekommen ist damals. Hm. So. Feuer drauf, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Mhm. Wir sind jetzt schon hier weiter, als ich mit dem mit Vegas in Ark. Ey. Ja. Das ist furchtbar. Wir können nicht mal fünf Meter unser unserem Startpunkt verlassen und einfach verrecken. Ich hab ein neues Tier entdeckt. Yeah. Von dem Wald wird ja bald nichts mehr übrig sein, ne? wenn wir so weitermachen. Scheiß auf den Wald, Scheiß auf die Tour. So, Noch ein paar Stücke. Der Overkill, ey. So, guck mal. Wir, wir sind die Schlechte der Natur. Ich habe Stock gefunden. So, Mache ich das jetzt? Also müssen das ja auch noch fertig bauen. Dün, dün, dün. Oh, Ich soll vielleicht mal Hä? essen oder trinken. irgendwann mal anfangen so was zu finden rohes fleisch kann ich halt irgendwie ja kochen ähm, irgendwo ja Ort. dafür brauchen wir feuer ja wir haben doch geld <lacht> da kaufen wir uns einfach feuer für <lacht> wo ist das lagerfeuer war doch irgendwo hier du ich habe das lagerfeuer Jungs. aus den augen verloren äh, wir müssen hier unbedingt mal Ich versuche erstmal, das erstmal eine aus hier noch fertig zu bauen. Ja. So, mal das andere fertig, ich und mach uns mal wir uns mal. Okay. So, hier, das ist nicht genug. Ich baue, ich baue noch ich baue noch, ich baue noch, ich baue noch drei Äste und ich baue noch, noch zwei Steine. Hast du das noch? Ich guck mal. Warte. Nein, zwei, vier noch. Yeah! Den äh. Vogel habe ich gelegt. Ich yeah! Ja. Ah, ein vernünftiges. Gut. So, Achtung, Vorsicht! So, wie kann ich jetzt das Essen da reinpacken? Hä? Vogel! Verdammt! lag auch noch ein vogel am Boden so, wie kann ich jetzt, ich glaub, ach, da ich muss... jetzt rein ach ich muss mit R ja wechseln und dann mit C. Wir warten da, da, da, da wir müssen uns hier unbedingt eine hasenfalle hinbauen aber, aber vorher oh, warte das hier. Oh, okay. oh, also, ich baue, baue uns erstmal eine hütte hier fertig ja aber gut Häne ich! Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Habe ich jetzt direkt ausgerissen. Ja. Okay. So, auch nochmal die Ja, da sind ganz viele Pack-Menster drin, ne? Hm. Norm. Norm. Ist oh. das Vogelfleisch? Schmeckt wie Hühnchen. Mhm. So. Nein, Vogel! Hase! Nein. Also. Verdammt. Äh. So, ich mache mein, meine grün, wenn du nichts dagegen hast. So. Ja, ich, ich habe meine blau gemacht. So, was können wir jetzt hier mitmachen? C. Oh. So. Habe ich gespeichert damit, oder was? Ja, sag mal, ich. also Ich speichere mal auch. So, ich habe gespeichert. So, jetzt müssen wir hier im dunkeln Überleben auch noch. Äh. Ups. <lacht> War ich das? Idiot. Warte ich habe Geld, glaube ich. Ah doch, man, man kann hier doch reingehen. Warte, wie? Wie denn? Ich kann überhaupt nichts sehen, ich ey. Auch nicht. Warte. Nein, nicht das. Äh... Zum Glück weiß ich, wie meine Fackel herstellt glaube ich ja mach mal bitte eine fackel an ich kann nämlich gar nicht sehen ich kann mal machen oh nee, ich kann gar keine machen ich habe keinen stock aber ah, nee, doch ich habe verbesserten stock was habe ich ja gerade gemacht <lacht> so, okay so. ich glaube ich habe ein sperr gemacht da so, wo ist Lager lagerfeuer schon wieder ich dachte echt kaputt gauen. Ich glaube, du hast es kaputt gauen. Aber mit einem gibt gibt's doch nicht. Wie machst du denn die Tür hier auf? Du gehst einfach durch. So, Bin einfach, so. <lacht> so einfach. Ja. Oh. Ah, Moment. Ich weiß, warum wir das nicht machen können. Wir haben kein Bett. Wir haben kein Bett. Ja. Das wird auch nicht hier reinpassen irgendwie. Du meinst nicht. Nee. Gott. Gut, dann lass uns einfach erstmal in unseren Häusern bleiben. Ähm, damit uns kein Unglück passiert. Ja. Ja. Kann man nicht irgendwie so fackeln irgendwie so aufstellen irgendwo? Standfeuer kann man machen. da müssen wir müssen wir auch immer wieder. Hier oh ist, <lacht> ist irgendwie so ein komischer Balken. Aber das Gute ist, unsere Feinde können auch nichts sehen im Dunkeln. So, wie hast du die Fackel gemacht? Ähm, nicht also man hat die Stöcke und muss Stoff? Man, man muss ein, ja, Stock und Stoff musste kombinieren und dann kannst du dann anzünden. Irgendwie geht das nicht. Also, du musst, äh, also ich muss ähm, bei mir auf dem D pad nach rechts drücken, nachdem, nachdem ich den Stock in der Hand halte in der Hand halten, okay. Ja, also gedrückt halten, bis dann die Fackel angeht. Oh oh. Ja, aber ich kann die gar nicht herstellen. Ich also packe halt. Stock und Stoff hier rein und... Hier Stock und äh, Stoff. Ich, kein Doch. ich kann Feuerzeug drauf? Ich kann einfach mein Feuerzeug nehmen. <lacht> ich kann einfach mein Feuerzeug nehmen, damit sehe ich auch wat. Ah, doch hier, doch hier, jetzt jetzt Kategorie X machen. Okay, dann Ich hier mit dem Fahrzeug herum. Äh, kommen wir hier, hier bei mir, bei mir rein, dann, kann, dann kannst du, glaube ich, ja X suchen, können wir den Tag. Ähm, dann kommen wir auch wieder, zum, also können wir die Nacht beenden, und kommen wir auch wieder zum Tag. Ah huh? oh, okay. okay. Hey. Ah sehr gut. Also muss man erst warten, oh. bis das ganz dunkel wird oder was? offensichtlich. Ich glaube, wir sollten uns doch eine bessere Block bauen und, oder oder vielleicht sollten wir erstmal anfangen uns äh, Käfige zu bauen, also so Hasenfallen zu bauen, damit wir auch, auch was zu essen haben. Ja, ja mir geht auch langsam ja. so. Ich habe gar nichts mehr zu essen, und trinken sehe ich gerade. Ja, ich glaube, wir Weiling. sollten ein bisschen jagen gehen. Ja. Ah. ah. ah. Es regnet. Yeah. Das ist, das ist sehr gut. Ach dann kriegen wir Wasser, ne? Genau, dann wird sich nämlich hier ähm, die Schüssel hier vollfüllen. Mit Wasser. Ja, das hast du ja gebaut? Ist das ein Nasenkäfig? Ja, das ist ein Nasenkäfig. Okay. Ich gucke mal, ob ich wieder hier so ein Lagerfeuer gebaut kriege. Ich dieses Mal nicht kaputt haue. Ja, wir müssen unbedingt jagen gehen. So. So, ich brauche Steine und Stöcke. Steine haben wir da. Ich habe gerade Ringelblumen gegessen. Sehr gut. So, Stöcke brauchen wir noch. Und drei Steine. Steine? Steine haben wir hier. Ich habe ein Steinlager. Aha, so Stöcke brauchen wir noch. Äh, ja, dann lass uns mal ein zu sammeln. Noch kein Wasser drin. Ne? Das dauert ja auch noch eine Weile. Er liegt einfach ein Stock. Stein. <lacht> Eine Regelblume gefunden. Yeah. Dann esse sie dieses keine. Mal nicht. <lacht> doch, Sie Dose. sieht so lecker aus. <lacht> <lacht> ja. So, drei Stücke. Komm. Fertig! Oh, sehr gut. Ich habe keine Stücke mehr. So. Ich kann keine Steine mehr tragen. Na mein geld da rein uh, ich habe 50 blätter was ich kann keine steine mehr machen. wo ist eigentlich dein steinlager ja? Na, hier. Na, ah, hier da neben dein wasserbrunnen ah hier mit x kann, kann ich äh, die steine da rein tun, und mit a kann ich sie mitnehmen also, genau so, äh, irgendwas zu essen, brauche ich dich mal langsam. Ja, dann muss äh. Hase. Oh, okay. Ich habe mal so ein Bären, soll ich die mal essen? Ein Bär, ja, ich glaube, die kannst du essen. Das war ein eine, ja. eine Möglichkeit herauszufinden, hinten war was man essen kann und was nicht. Man muss es essen. Ja. Also in der Last kurz muss man das so machen. Ja, um die weiß ich nicht, um die Fertigkeiten von den Dingern irgendwie herauszufinden yeah. ja, yeah, aber Hasenfall ist fertig. Da wohl wir nur noch einen Hasen, so vielleicht nicht so oft rennen, so, was kann man noch bauen, was unser Leben ein bisschen einfacher macht. Wie erst mit dem Garten, ich brauche mal einen Garten. Gott, der riesig. Ich wollte mal hinter unseren Häusern. Oder wenn du willst, kannst du ja hinter deinen auch noch einmachen. Passt so perfekt dahin ah, ey, Warte. Oh, okay, okay, ich bin dann hin. Irgendwie kann man sich da auch irgendwie eine Axt bauen? Ich weiß aber nicht wie. Schon kaputt? Uh. Nee, meine Axt ist, ist doch ganz, aber ich weiß nicht ich weiß, dass man sich eine, eine bauen kann. Also ich ich gehe mit meinen Schlitten und bau und mir ein paar Baumstämme. Äh. Äh. Ich auch irgendwie das Ding mal wieder ausmachen. Ich brauche das doch gar nicht. Hier. Ich bin überall gerade Stöcke herum. Mitnehmen. Oh, ich kann Alkohol trinken. Ja. Yeah. Ich habe auch schon mal was zu essen da reingestellt. Hm. Hier. Ah, Wasser. Juhu. ich Mhm. mal Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. ob Mhm. da irgendwie was reinpflanzen kannst oder so Ich werde mit sehr vielen Baumstimmen zurückkommen. Da liegen dann auch mal viele. Komm an den Stein, nicht vorbei. Der Kampf ist fertig. Oh, da ist jemand. Oh. Na, warte du. den auch kochen <lacht> Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Deshalb war mir vorbei, kann da klettert ja mal am Baum da hinten. Da genau vor uns ist ein Baum da hoch geklettert. Oh Gott, hier geht weg. Ey, weg von unserer Basis, Mann! Oh nicht so nah an unsere Basis, ey. Ich möchte nicht unsere Häuser kaputt hauen. mal den Typen in meinen Garten ein. Ah, ah super, Wasser in der Nähe. Oh Gott, oh Gott. Und das Boot! Ah. Ja, mir ist noch einer, ne? Ich mu muss, muss mich eben waschen. <lacht> ich muss mich waschen, ich will, will nicht verseucht werden. Entschuldigung. Wir sind noch voll viele Leute. Der ist am Flexen. Am Flexen? Oh no. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ja, nein, ich hab das Gefühl, dass ich vielleicht sterbe, ey. Du hast das Gefühl, dass du leicht stirbst. Es sind zwei Leute, die sich überknoppen. <lacht> Uh. Oh. So, oh. oh. oh. wo ist er? Da! Oh Gott! Ich sehe auch nur schwarz-weiß, das heißt ich bin gleich ja. okay. uh. tot. Okay. Ist der tot? <lacht> Hast du Medizin? Hast du Medizin? Ich hab noch welche für dich. Ich hab keine. Ja, ich, ich brauche unbedingt welche. Ich habe keine, aber ich nehme, ich die, ich nehme die, diese Leiche erstmal mit. Mach mal bitte Feuer an, hm. kannst du bitte Feuer anmachen. Ich möchte die, ich möchte die, diese Leiche bitte kochen. Ja, meine habe ich im Garten eingepflanzt. Da muss man halt sogar machen. nee Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die kann man nicht essen. Hast, hast du Medizin? Ich unbedingt welche. Ja, wie kann ich dir geben? Ah warte, dafür das Tablett, du kannst das dann das bestimmt auf dieses Tablett legen. Ja, ich glaube du musst es auf dieses Tablett legen und dann kannst du es geben. So. Ja, und jetzt? Kannst du was nehmen? Warte. Hey, ein Vogel! <lacht> was? Ich oh, hab's. Danke. Bei mir ist ein Vogel auf den Arm gelandet. Ja, yeah. habe ich gesehen. Oh, schön. Da so, kann ich irgendwas ja. in den Garten ja machen jetzt. Ich würde ja gerne was einpflanzen. Aber ich kann damit nichts machen. Hm. Hast du, was wir brauchen, irgendwie? Oh Gott. Oh. Wir brauchen, ne? Ich habe unser altes Lagerfeuer gefunden. <lacht> <lacht> da war schwarzes Fleisch drin, ne? Ich habe das gegessen. Ähm. So, ich habe einen Schluck getrunken. Ja. So, Erstmal mit Waffen oder irgendwie so weiter. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie man, man vernünftige Waffen herstellt. Möbel, kleine Fallen. Verteidigung, Feuer, Unterkünfte, Essen. Äh, hier, Erforsche die hängende Höhle weiter. Lagerung. Okay. Das Essen finde ich irgendwie nichts. Mhm. Finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Finde Timmy. Bau dein Lager. Das sind wir gerade dabei. Ja, yeah, um, ich habe eine Idee. Wir können uns verteidigen. Uh, wir können uns, wir können uns machen, Was kann man machen? So. <lacht> was du <lacht> so, mal, hab ich habe überhaupt Fleisch nicht, ich habe gar nichts. Ich habe 57 Blätter. Ich habe sechs Zähne. <lacht> hm. Da muss ich eben Ringelblumen essen. Münzen. Oh. Ich will nicht, dass der Vogel auf mir landet, ich will den essen. Wunderbar. Jetzt können, können wir anfangen, Baumstände zu sammeln. Dann wir uns hier. Alter. <lacht> Was hast du denn hier geplant? Ja, ich habe geplant, uns hier erstmal zu schützen. Okay, cool. Also los, komm, lass uns Baumstämme sammeln. Äh, hier sind schon ein paar. also. Ja, nur immer da mit. Ich habe extra so einen Schlitten gebaut. Wie brauchen wir denn dafür? Menge. 100, 136. Ja, okay. Ja. Also ich denke mal, damit sind wir mal für eine Weile beschäftigt. Ja. Ja. Nope. Yeah. warte, du komm her. Ah. So. Ich habe eine extra getötet, ne? Was? Extra? Hast du Lego hast du ja. nice. So. Nein, der Hase ist gerade an mir vorbeigefahren. vorbeigefahren <lacht> <Das. lacht> Vogel komm her, komm ja, du bist nein. Oh, diese Leiche hier, die ist voll am Verfaulen. Oh. Nee. Ach, dir geht's gut. Ich mal da reingepackt. Okay. Kann ich halt Leguan-Fleisch nicht da reinpacken? Hm. Ich glaube du kannst die leguan haus als Rüstung nutzen. Oh, okay. Das mache ich zumindest. Hm. Ah, hier. Wenn wir hier ähm, mit unserer Axt dagegen schlagen, können wir die Stäbe auch wieder zerstören. Wir müssen mindestens zwei bis ähm, wir kaputt machen, damit wir auch wieder reinkommen. Mein Gott, Geräusch, wie die Dinger umfallen. So, so. Also langsam wird das. Sind so langsam gestalten an. Ich kann keine Stücke mehr mitnehmen. Hohe echse frisch ausrüsten. hat. Oh, ich habe eine Keule. Sehe ich gerade? Ja. habe ich von dem einen Typen bekommen, nehme ich an. Ich würde ja gerne wissen, wie man sich neue Waffen macht. Du hast Hunger, finde etwas zu essen, ja. Ich bin dabei, Mann. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich auch nicht. Ich habe nur noch hingeblumen Ich auch und Aloe Vera. Vielleicht soll es mal wieder so langsam anfangen äh, partier dazu jagen. Ja. Glaub, ja die Echse Exe wird auch ein bisschen Fleisch geben. So, oh, es hat denn ja. Ähm, wir haben ja Nachbarn, sehe ich gerade. Was haben wir? haben wir Nachbarn? Ja, wir sind so Hütten. Oh, nein! <lacht> was? Bahn. Vielleicht haben die was zu essen. <lacht> ja, komm, wir, wir sollten machen. machen. Ah, so. Oh, kein Wunder, dass es diese einheimischen äh, attackieren. Das wäre doch. So vielleicht finden ja. wir hier noch was. Oh, ist ein Koffer. wo ist das alles plündern, solange die weg sind. <lacht> ja, ja. Vielleicht vielleicht waren das die, die ganz gerade angegriffen haben. Kann sein. Oh, ich habe ein neues Outfit gefunden. Nett. Ich hab Geld gefunden. Noch ein Leben oh. getötet. Exnaut. Oh, oh so oder. Biss voller Blut. Ne? Ich hab mal einen Topf gefunden. Zum Wasserkochen. Zum Wasserkochen. Oh, oh, neues Outfit. Das ist auch ein neues Outfit? Ja. Oh. Stoff, Seil, sehr gut. Da voll die Goldgrube hier. Können wir die Käfige hier kaputt machen? Nein. Ich habe Medizin gefunden. Yeah. Wenn wir jetzt hier alles plündern, plündern die bei uns alles. Meinst du? Also nicht. So. Alkohol. Nein, daneben. Ah. Was also irgendwas zu essen? Also hier, hier, hier. Wir also okay, hier kannst du auf jeden Fall mal was trinken. Das ist Wasser ist zwar nicht gerade sauber, aber du kannst es trinken. Oh, habe ich irgendwas zu essen hier eingesammelt? Ich weiß ich hab nicht. Ich habe eine Soda gefunden. Yeah. Ah, ich glaube, der wir TNT. Das haben wir noch nicht. Ja, wo dieses Sprengstoffding ist, ne? Genau. Nein, ja. ich habe den Vogel verfehlt. Okay, das ist zurückgehen, oder? Oder hast du ja noch was? Ich habe noch Geld gefunden. Okay. okay. Schön. Ich habe ja noch ein gefunden. No. Na, ich muss mal meine Steine einlagern. Ich glaube, ah, ah, ich, glaub, ich habe irgendwas Gift gegessen. <lacht> Meinst du? Ja, ich habe irgendwie so gut zusammengezuckt. Gut? Ja, aber geht's... Ja, äh, das ist auch gerade bei mir passiert, als ich das Wasser getrunken habe. Wahrscheinlich, weil das Wasser nicht ganz sauber war. Ja, ich habe einen Vogel getötet. Ja! Yeah. Sehr gut. Dann koche ich damit wir speisen können. Ich habe im Moment aber gerade keinen Hunger. Ich hab' war. So, wo sind unser Dingens? Wo ist unser Lala -Lala -Lala? Äh, erstmal Licht. Da. Kannst du mit Feuerzeug anmachen. Ja. Paar blätter rein. Gut. Jetzt sehen wir wieder was? ich, ähm ein. Bitte sehr, habe ich reingetan. Wenn fertig ist, dann kannst du es nehmen. Oh, mein Steinlager ist voll. Oh, Steinlager ist voll. Ich glaube, da brauchen wir ein neues. Noch ein neues. Äh... Oh Gott, ist das dunkel. Ah. Er leuchtet ein Signal, gibt nie die Hoffnung auf. Wir können ein Signal brauchen aber dafür brauchen wir jede Menge Wir sollen uns retten. So, ich gucke mal ob das Essen fertig ist. Oh ja. Nom. Schön. Ach, jetzt konnte ich den Lego an da reinpacken. So, das so, Lego okay, an Fleisch yeah. ist am Kochen. Yeah. Ich habe hier noch ähm, Steinlage gemacht, kannst du reinstellen. Oh. Ein Vogel getroffen. Yeah. Oh, das hast, du essen. So, Steinlager hast du gebaut, hast du gesagt? Ja. Oh. Ja. zu essen äh, ein bisschen ja, ja wir das ah, jetzt bin ich voll ah, schön. Ach, ich Ach, dann. So, können wir übernachten äh, noch nicht noch nicht Doch. ganz ist voll aber ich denke ah, ich verstehe wenn leistung voll ist dann können, äh, können wir auch äh, den Tag beenden. Ja, also wir müssen aber, warten bis er dunkel genug ist oder was ja aber ich werde jetzt erstmal speichern ich, auch. So, ich, ich muss sagen, also es läuft viel besser als wie bei dir und Base ne? bei Axel Ja. Wir ernähren uns noch mit Beeren und also warte, <lacht> die uns und wieder irgendwie in Ohnmacht veranlassen Wow, so schlimm bei uns. Wir können doch nicht mal unser unseren Spawnpunkt hier irgendwie verlassen, weil. wir Sobald wir fünf Minuten irgendwie da von dem Fernsehen äh, von Dinosauriern getötet werden. <lacht> das ist furchtbar. Guten Morgen. oder Morgen. Ah, an die Arme. Oh. Ja, aber ich würde sagen, das war schon wieder der end des Parts, glaube ja, ich. Aber noch, ist, nom, nom, nom, nom. Da, oh mein Gott, mein Hunger ist schon wieder voll runtergegangen, als ich geschlafen habe. Vogel. Ja, ich habe auch Vogel. So also, ähm, dann ja, wir werden den Part und dann geht es nächsten Mal weiter, wenn wir unsere Wand fertig bauen. Ja. Und natürlich noch bei Vögel töten. Genau. Also ja. Bis demnächst. Bitte abonniert und also war Das wäre richtig nice von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.